Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch die Position von allen 100 Eggs für das Easter Egg Hunt Event. Außerdem zeige ich euch natürlich alles, was im neuen Oster Update neu ist. Also los geht's! Und zwar gibt es die Easter Orby, Easter Island, Easter Currency, Easter Pets, Easter Eggs, Easter Hunt Egg, Easter Quest, Easter Bunny Hut, Easter Hoverboard, Easter Booth, Easter Gift mit Updates Weekly und das war's auch schon. So schnell habe ich es noch nie vorgelesen. Wir nehmen die Rewards mit. Ich hole auch meine guten Pets mal hier raus, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich alle nicht brauche. Denn wir gehen direkt rein zur Easter Obby. Hier gibt es jetzt übrigens neue Drops für die neue Easter Currency. Davon habe ich jetzt schon mal 1000 zusammen. Oh, hier gibt es so ein großes Ding. Oh, ich sehe gerade. Okay, verstehe. Es gibt ein zweites Free Gifts Ding. Ich dachte, die normalen Free Gifts wurden ersetzt. Wurden sie aber gar nicht. Kriegen wir eigentlich, wenn wir Free Gifts öffnen, Easter Currency? Nee, kriegen wir nicht. Gut, dann machen wir das mal. Wir springen hier auf die Plattform und dann geht's hoch zur Easter Obby. Normale Jump Power aktuell. Das heißt... Aufpassen, nicht runterfallen. Aber das sind bisher sehr einfache Sprünge. Das sollte alles machbar sein. Wir hüpfen hier hoch. Und dann hüpfen wir hier hoch. Ich muss übrigens nicht hüpfen drücken auf der Plattform. Ihr dann wahrscheinlich auch nicht. So. Und wenn wir dann oben angekommen sind, sollten wir dann irgendwann die Easter Island erreicht haben. Ich sehe gerade, hier sind ganz viele Wolken. Die waren vorher noch nicht da. Ah! Da sind wir schon bei der Easter Island. So schnell kann es gehen. Diese Tür hier, die ist nur verfügbar im Hardcore-Mode. Das haben wir eben schon in den Update-Logs gelesen. Und... Hier haben wir dann die ribbon Eggs Ziemlich teuer, kann ich mir gerade gar nicht leisten. Warum bin ich überhaupt hochgegangen? Aber ich glaube, ich werde dieses Event dann auch im Hardcore-Mode spielen, weil wir wollen das Easter-Hoverboard haben und das ohne Robux auszugeben. Dementsprechend gehe ich auf Teleport, gehe dann mal auf Hardcore-Mode und dann gehen wir in meine Hardcore-Mode. Angekommen im Hardcore-Mode machen wir jetzt noch einmal schnell die Obby. Um da oben reinzukommen und uns das Hoverboard abzuholen. Und jetzt erstmal hier die oster Ey, nein! Ich bin abgeprallt. So, jetzt sind wir da. Wie viele Pads habe ich eigentlich hinter mir? Ist ja egal. Und, und, Ey, Da war die Jump... Warum reicht die Jump-Power nicht, wenn man aus dem Jump herauskommt? Das ist ja voll dumm. So. Nein! Was war das denn? <lacht> Ey, Leute, ich schwöre, ich habe Springen gedrückt. Ich schwöre es. Aber ich habe es wahrscheinlich nicht stark genug gedrückt. So, jetzt sind wir oben. Und jetzt, wo wir im Hardcore-Mode hier sind, können wir auch wirklich zu der Tür gehen, drücken eh Klar. Und jetzt müssen wir die Quest abschließen. Die erste Quest ist es, 200 Easter Coins zu breaken. Das kriegen wir, ja wohl hin. Dafür gehen wir einfach mal runter. Oh, ja, gehen wir mal im freien Fall runter. So, Easter Coins wurden hier, glaube ich, schon ziemlich abgegrast. Wir gucken erstmal in der Tech World nach. Aber das Blöde ist, ich bin auf einem Hardcore-Server. Hier sind viele andere Leute, die auch die ganzen Sachen farmen und die Quests machen. Wir machen das aber mal. So, dafür stelle ich Pet Sending mal auf Single. Und jetzt bauen wir die ganzen Easter Coins ab. Ob diese scheinen hier zählen, weiß ich nicht. Ich lasse sie einfach mal stehen. Was ich immer noch gerne hätte in Pet Simulator, wären halt wirklich so Updates, dass man weiß, wie weit man mit einer bestimmten Quest ist. Aber nein, man muss halt wirklich immer zurücklaufen zu der Tür, um zu gucken, wie weit man ist. Und das finde ich halt nervig. Das sind auch so Quality of Life Changes, die die echt mal bringen könnten. Und jetzt kommt zu mir: fehlen 3. Hopp, hopp, hopp. So, mir fehlen noch 17? Alter, ich hätte wirklich in die Tech World gehen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so wenig finde, wenn ich in den anderen Welten farme. Aber ja, macht nicht denselben Fehler wie ich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Farmt in der Tech World. Ich habe die Quest abgeschlossen, steht da unten. Perfekt. Jetzt haben wir die Quest aber auch wirklich abgeschlossen. So, Quest Nummer 2 ist 30 Easter Egg Coins. Achso, jetzt müssen wir die Eier breaken. Okay, gut. 30 Stück finden wir ja wohl easy. Wir haben 1, 2, wir zählen mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28 und 28 waren es schon. Okay, ich glaube, ich habe... Welche abgebaut, ohne es zu merken. Dann gehen wir wieder zurück zur Spawnwelt, weil man muss natürlich zur Tür gehen, mit der Tür sprechen, damit man die nächste Quest überhaupt bekommt. Und die letzte Quest ist wahrscheinlich, öffnet 20 X oder was meint ihr? Schreibt in die Kommentare. Was glaubt ihr, was die letzte Quest ist? Also ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Aber trotzdem, ich weiß es nicht. Wir finden es gleich heraus. 250 X, meint ihr? Okay. 100 Millionen X das wäre ein bisschen viel. Gut, wir gehen zur Tür. Quest 2 ist abgeschlossen. Und die dritte Quest. Final Quest. Find and Open 100 Eggs. Vom Easter Egg Hunt Event. Okay, die finale Quest ist es, bis 19 Uhr zu warten oder alle 4 Stunden danach. Und 100 Ecks dort zu finden und zu öffnen. Das werden wir ja sowieso noch machen. Und dann geht's ab. Apparently braucht man gar nicht warten, bis die Eckhand startet. Victor hat zumindest ja eben gesagt, man kann auch einfach 100 von diesen Ecks öffnen. Und das werde ich jetzt nochmal überprüfen. Ich gehe jetzt zurück zur Spawn World. Ich sollte theoretisch jetzt genug Coins haben, um 100 Ecks zu öffnen. Wenn nicht, dann bin ich ein sehr, sehr trauriges Bärchen. So, deswegen springen wir hier einmal hoch. Aber so, einfach mal den Weg wieder hochlaufen, wie ein junger Held. Tipp für Speedrunner, nicht auf den Plattform landen, sondern neben ihn und dann erst rauflaufen, weil man, wenn man auf den Plattform landet, ja genau, dann passiert das, dann hat man irgendwie gar keinen, äh, gar keinen Jump Boost mehr. Und wir sind oben, gehen zu der Tür, fragen die Tür jetzt auch einmal, bitte lass mich rein. Find and open, 100 Eggs from the Easter Egg Hunt, find and open. Ach, weil das hier die gleichen Eggs sind wahrscheinlich, oder? Die kosten 280.000. Gut, dann mache ich jetzt einfach auto Hatch. Und wir lassen das durchhatchen. Ich habe alle Boosts an, es gibt noch Server-Boots, theoretisch, aber das ist mir egal. Wir öffnen einfach. Ja, ihr seht, es sind nicht mehr 100, sondern es sind nur noch 94, also zählt das auch. Wenn ich dann mein Mythical bekomme, schauen wir uns an, wie gut das wird. Da ist es schon! Der Easter Yeti, ich wollte Master lesen, weil so viele von euch im Chat Master essen. 2,67 Billionen Stärke und das als Standardausführung ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mit dem Mythical kann man was anfangen. Das Gute ist, ich bin jetzt im Hardcore-Mode, das heißt, das bringt mich dann im Hardcore-Mode auch weiter ziemlich gut eigentlich. Ja, Quest completed. Damit haben wir es dann geschafft und gucken dann rein in die Tür. Wir öffnen sie und sind in der Easter Booth. Hier gibt es jetzt das neue Easter Hoverboard kostenlos. Es wird wahrscheinlich ein Speed haben. Wir gucken nach. Es hat zwei Speed sogar. Das ist das erste Event Hoverboard mit Ne, stimmt, es gibt das Rudolph-Hoverboard. Ja, <lacht> lol. Aber wir haben ein neues, kostenloses Hoverboard, das, wie ich finde, jeder eigentlich bekommen kann. Also niemand braucht sich mehr beschweren, dass er kein Hoverboard hat, weil so bekommt man gratis ein Hoverboard mit Double Speed. Nice! Und damit beginnt jetzt die Easter Egg Hunt. Wir suchen jetzt alle 100 Eggs. Aber das erste Egg ist hier direkt am Spawn Das öffnen wir. Bekommen. Äh, ja, ein Epic Chick. Geil. Das zweite Egg ist hier am Spawn Das nächste Egg ist hier... Direkt in der Town. So, hier ist das nächste Eck. Wir gehen einfach die Welt runter. Und die nächsten zwei Ecks. Es gibt viele Ecks, die wir jetzt kostenlos öffnen können. Es ist cool für Free-to-Play-Spieler, weil sie einfach jetzt kostenlos Ecks öffnen können, in denen sehr gute Pets drin sind. Aber die Chancen, wirklich was Geiles zu ziehen, sind super, super gering. Ein Eck ist dann auch hier direkt in der zweiten Area beim Spawn am Strand. Und hier auf der rechten Seite ist dann auch noch ein Eck. Und ein spring Griffin, Mythical, immerhin. Und hier vorne ist auch eins. Öffnen wir erstmal das. Hier ist dann das nächste. Ich brauche mich nicht weit bewegen. Man findet ein Eck nach dem anderen. So, nachdem ich das erste Eck öffne, kann ich das nächste Eck öffnen. Und nachdem ich das nächste Eck öffne, kann ich das nächste Eck wieder öffnen. Das nächste ist nämlich wieder direkt da vorne. Und dann haben wir hier sogar noch eins bei der Maschine stehen. Dass das funktioniert. Oh mein Gott, ein großes Eck. Bitte sag, da ist ein Jutsch drin. Oh. Die haben mich gebaitet. Ich dachte, wenn da so ein großes Eck ist, ist da jetzt auch wirklich mal garantiert ein Huge-Pad drin. Hier das nächste. So, hier noch ein Eck. Oh, ein Mythical, ein Spring Griffin. Nice, den Spring Griffin gucken wir uns dann gleich mal an. Hier ist der Spring. Ach, ich krieg den in Normal. Ich krieg den gar nicht in Hardcore. Ah, okay. Man kriegt die immer nur in Hardcore, äh, Normal, nicht in Hardcore. Okay, schade. Aber 2,78 Billion, gar nicht mal so schlecht. So, dann öffnen wir hier das nächste Eck und hier das nächste Eck. Und ich glaube, das waren dann alle Ecks, die wir hier auf dem Pfad finden. Hinten gab es in der Spawnwelt beim Glacier, glaube ich, noch eins. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Fantasy World. Alles zu seiner Zeit. Man sieht direkt viele Ecks, aber wir gehen alles der Reihe nach ab, wie bei im Hide and Seek gehen wir einfach jedes Versteck ab, die ganze Map außen lang. Jetzt gehen wir hier immer runter, finden direkt auf der Brücke eins. Hier hinter finde ich nichts, aber hier vor finde ich eins. Und man findet sie überall. Aber wenn einer von euch vielleicht noch das letzte Eck sucht, ich werde es für euch finden. Ihr müsst einfach nur mit mir das hier abgehen. So, oh, und ich habe das Easter Gift bekommen. Okay. Das Easter Gift, das schauen wir uns dann auch einmal an. Erstmal öffne ich natürlich noch dieses Eck hier. Und jetzt... Ach, ich habe das Gift direkt so bekommen. Okay, hier das Easter Gift. <lacht> Wollen wir es öffnen? Wir warten mal. So, erstmal hier wieder öffnen. Alles absuchen. Mit dem Blur ist es nicht so leicht zu finden. Aber wir kriegen das hin. Ich habe ja nicht umsonst mein Master in Eiersuchen damals abgeschlossen. Ich glaube, auf der Ancient Island gibt es nur eins... Samurai Island ist immer sehr tricky, weil es ja so viele Gebäude gibt, hinter denen sich was verstecken könnte. Aber ich sehe nichts hinter den Gebäuden, aber ich... Doch hier hinter diesem Gebäude ganz rechts ist eins. Und wenn wir dann hier reingehen, haben wir direkt im Podest noch ein Eck stehen. Nach der Samurai Island gehen wir rüber zur Candy Island, finden hier direkt rechts das erste Eck. Gehen dann schräg rüber und finden hier dann das zweite Eck auf der Candy Island. Dann geht's rüber zur Haunted Island. Und auf der Haunted Island haben wir auch direkt rechts neben den Spawn wieder eins. Hier auf dem Friedhof, neben dem Grab von Tavian Cole. Das ist neu. Direkt neben dem Grab von Pet Simulator 2 haben wir auch ein Eck. Und das wär's dann auch mit der Haunted Island. Dann gucken wir mal wieder weiter. Und zwar auf der Hell Island. Ey, Nein! Hell Island muss man dann tatsächlich... Uh, ein großes Eck. Sind hier die Chancen höher? Ich glaube nicht. 82% auf dieses Ding. Okay, wir öffnen und bekommen wieder ein Eck-Schick. Die werden alle auto-deletet, aber das nächste große Eck ist direkt hier. Wir öffnen es und bekommen... ein Mythical! Sehr gut! Mythicals kann ich immer gebrauchen. Meint ihr, ich werde noch ein Huge bekommen? Wir werden es schon sehen. Weil jetzt geht es rüber zur Heaven Island. Und auf der Heaven Island finden wir das erste Eck direkt da vorne neben der ersten großen oder sagen wir mal mittelgroßen Kiste und dann gehen wir rüber zur großen Heaven's Gate Chest und direkt hinter der Chest ist das zweite Eck aus der Heaven Island und damit haben wir dann die Fantasy World abgeschlossen und können zurück zur spawn -Welt, zum Glacier gehen, um uns auf den Weg zu machen und zwar zur Tech-Welt. Weil hier beim Glacier haben wir nämlich noch ein bisschen was stehen lassen, weil wir nicht hier hingegangen sind. Wir sehen hier gleich neben der großen Kiste finden wir noch mal ein Eck. Und können jetzt auch in die Rakete steigen. Rakete in die Kanone steigen, um zur Tech World zu kommen. Okay, in der Tech World geht es erstmal zurück zum Shop. Hier in der Ecke ist eins. Perfekt. Ein Spring Griffin Mythical bekommen. Und hier direkt hinter der Kanone ist noch ein Eck. Nice. Und hier ist ein richtig großes sogar. Direkt an der Seite vor dem Spawn. Und ein Spring. Griffin, perfekt. Ich glaube, die Chancen auf ein Mythical sind wenigstens etwas höher bei den großen Ecks. So, hier haben wir sogar direkt zwei Ecks direkt nebeneinander. Und wenn wir dann zur Steampunk-Chest gehen, haben wir hier eins, dann da noch eins und hier noch ein Eck. Es hört nicht auf. Und dann haben wir hier noch hinter der Steampunk-Chest ein Eck. Und dann gehen wir hier bei der Steampunk-Area ganz hinten rechts. Nice. Mir fehlen noch 51, das heißt, ich habe fast die Hälfte geschafft. Hier hinten ist dann das nächste. Das tarnt sich sogar ein bisschen, weil es sich so ein bisschen eingegliedert hat in die Umgebung. Aber ich glaube, die Farben sind random. Dann nehmen wir die zwei nochmal mit und damit haben wir auf jeden Fall die Hälfte hinter uns. Oh, ein goldener Spring-Griffin war diesmal dabei, aber er wird verdeckt von einem normalen Spring-Griffin. So, hier hinter der Giant Alien Chest ist nochmal ein Eck, das nehmen wir mit. Gehen nochmal schräg rüber, um uns das nächste Eck zu holen. So, und dann nochmal schräg rüber, um uns das nächste Eck zu holen. Dann haben wir hier, ich nehme erstmal das Eck hier rechts mit, um dann links rüber zu gehen, um dann nochmal bei den Glitched oder Hacked Chests das nächste Eck mitzunehmen. Und ich denke, damit wäre die Tech World dann abgeschlossen. Wir gehen in das Portal um in den Wald zu gelangen. Angekommen im Wald können wir runtergehen und finden direkt neben dem Brunnen das nächste Eck. Das öffne ich. Angekommen im Axolotl Ocean haben wir hier direkt das erste Eck, direkt neben der Kanone. Hier unten haben wir direkt das nächste Eck am Stein. Und dann noch ein Eck neben diesen Korallen hier rechts. Und auf der anderen Seite links auch noch eins. Bei der Kiste hier hinten ist tatsächlich mal keins. Und damit haben wir den Axolotl Ocean fertig und können dann wieder zurück in die Kanone gehen. Und zwar, um dann zur Pixelwelt zu kommen. Hä? Als ob ich dieses Eck hier übersehen habe, aber hier im Void hat sich gelohnt, dass ich in den Void gegangen bin. Ist noch ein Eck. Hä? Wie ich das übersehen konnte? Check ich einfach nicht. Aber deswegen laufe ich halt wirklich die ganzen Wege so, wie man sie auch laufen sollte, um nichts zu übersehen. Angekommen in der Pixelwelt, schaue ich mich einmal kurz um, sehe das erste Eck hier vorne direkt. Und auf dem Fluss ist noch eins. Und hier hinten links ist dann das nächste Eck. Aber das scheint es gewesen zu sein mit der Pixelwelt. Diese drei Ecks, mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Dann gehen wir den Weg wieder zurück in die Kanone. Und damit dann auch wieder zurück in den Void. Und dafür gehen wir jetzt rüber zur Cat World. Und an der Cat World Kanone finden wir das nächste Eck. Wir öffnen es. Bekommen mal wieder nur Müll, der auto-deleted wird. Spammen eh, damit ich endlich in die Kanone kann. Und finden in der Cat World direkt am Spot hier hinter den Shop ein Eck. Dann hier rechts in der ersten Area oder in der zweiten Area, sagen wir mal. Dann hier links noch eins, rechts noch eins. Ey, lass mich dich mitnehmen. Und ein großes Eck sogar hier auf der linken Seite in der nächsten Welt. Mit einem Spring-Griffin. Und dann gehen wir einmal hier in den Wasserfallbereich. Den habe ich nie freigekauft. Ich glaube, ich habe nicht mal genug Coins dafür. Es wird Zeit, dass ich zurück zur normalen Welt gehe. Ja, in der Hardcore-Welt kam ich nicht weiter, deswegen bin ich in der normalen Welt. Es macht aber keinen Unterschied, da man ja sowieso nur normale Pets aus den Ecks bekommt. Jetzt gehe ich hier einmal rein und finde hier auch das nächste Eck. Öffne es! Und es wäre natürlich eine Schande, wenn ich das nicht mitgenommen hätte. Und das nächste Eck direkt auf dem Rückweg hier in der Ecke. Da hinten bei der großen Cat-Chest haben wir natürlich auch noch zwei Ecks. Das hier... Vorne und dann noch eins links daneben. Mehr Ecks gibt es hier nicht. Und dementsprechend gehen wir wieder zurück und machen uns auf den Weg in den Limbo. So, auf zum Limbo. Gehen wir einmal hoch. Gucken natürlich hinter das Portal, ob da was ist. Aber hier ist nichts. Wir gehen durch das Portal durch. Und kommen an dem Limbo. Gucken auch hier einmal hinter das Portal, ob da was ist. Aber da ist mal wieder nichts. So, und direkt, wenn wir drauf zugehen, in der Mitte sehen wir hier ein pinkes Ei. Das nehmen wir mit. Ansonsten finde ich hier im Limbo gerade nichts. Nehmen wir noch das Eck natürlich mit, das wir auf dem Weg zur Doodle-Welt finden. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Doodle-Welt. Ich spamme schon. Gehen wir hier links neben der Bank. Öffnen das erste Eck in der Doodle-Welt. Gehen wir jetzt nur noch in der Doodle-Welt. Das nächste Eck ist hier. Das nächste Eck ist dann hier neben der Scheune rechts. Und in der Scheune links ist nichts drin, also gehen wir hier direkt weiter. Öffnen das große Ei auf der Seite und... Oh, ein Rainbow-Egg-Chick. Wow. Applaus. Auf der selben Seite, weiter hinten, finden wir das nächste große Eck und ein Egg-Chick. Wow, Applaus. Gehen wir weiter in die nächste Welt und finden wieder auf der gleichen Seite ein genauso großes Eck mit wieder einem Egg-Chick drin. Es reicht langsam mit dem blöden egg -Tricks. Sie werden alle gelöscht. Dann gehen wir weiter und öffnen das nächste Eck. In dieser Welt haben wir auf der linken Seite dann nochmal so ein Eck. Hier hinten rechts in der Ecke haben wir dann noch eins. Und natürlich hier auf der linken Seite in der letzten Area von der Doodle-Welt. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Gucken nochmal nach, ob ich nichts übersehen habe. Und dann geht es auf in die Kawaii-Welt. Und natürlich noch gucken, ob es im Limbo bei der Kawaii-Welt ein Eck gibt. Weil es gibt nur noch zwölf Ecks zu finden. Und ich habe tatsächlich hier eins übersehen. Deswegen gehe ich die Welt immer zurück damit ich wirklich nichts übersehe. Und hier ist einmal der Conny aus dem Schnitt. Ich habe insgesamt drei Ecks übersehen. Die habe ich euch aber schon längst angezeigt, also keine Sorge. Bei euch müssten drei Ecks weniger verbleibend sein. Wir steigen in die Kanone, zurück zum Limbo und dann geht es auf zur Kawaii-Welt und haben hier natürlich rechts noch ein Eck. Das bedeutet, zehn Ecks noch übrig. Aber das erste Eck finden wir hier links, direkt neben der pinken Bank, ein pinkes Eck. Es kommt mir so vor, als ob es nicht zufällig ist, welche Farben die Ecks haben. Weil die scheinen sich ja gut in die Umgebung einzufinden, genauso wie dieses pinke Eck vor dem pinken Haus. Und haben hier auf der linken Seite dann noch ein Eck. Öffnen wir und finden einen Rainbow Spring Griffin. Da gucke ich natürlich einmal nach, wie stark der ist. Und der ist 19,6... Quaterian Stärke und ist damit stärker. In der nächsten Area kann man hier übrigens außen lang gehen, aber finden hier auf der rechten Seite schon mal nichts. Auf der linken Seite hingegen schon, da ist ein Eck. Auf jeden Fall haben wir ein sehr großes Eck hier auf der Seite. Das öffnen wir. Dann noch eins. Sehr gut. Hier hinten in der letzten Area auf der rechten Seite haben wir noch ein Eck. Und damit waren dann nur noch drei Ecks verbleibend, die ich dann gesucht habe, euch bereits eingeblendet habe an den richtigen Stellen. Und ich zeige euch natürlich, was passiert, wenn man das letzte Eck sammelt. Und wenn ihr alle Eggs geöffnet habt, bekommt ihr sehr viele Lootbags, wo dann etwa 41.000 Gems drin sind und ein paar Boosts. Und das war's dann auch. Und damit haben wir jetzt alle 100 Eggs gefunden. Das war das gesamte Event. Klickt jetzt auf dieses Video. Bis dann und ciao!